Wichtiges Thema für euch alle da draußen. War das eher aus deiner Sicht Zufallsergebnis? Was war so deine Kernprobleme, deine Herausforderungen? Zwei Sachen. Heute unsere neue Podcast-Folge Und ich habe einen coolen Interviewgast hier bei mir im Studio. Und am besten stellst du dich selber kurz vor. Wer bist du und aus welcher Region kommst du? Hallo Heinz, mein Name ist Christian Steffen. Ich komme von der schönen Mosel, aus dem schönen Moselort Peaceport und äh, wir sind in der Region über die hohe Eifel, Wittlicher Tal, Moselregion bis hoch in den zurück unterwegs. Okay, also das heißt, du bist Immobilienmakler und vor allen Dingen an einem Standort in einer ländlichen Region. Also alles, was wir hier heute besprechen, müssen wir Immer unter dem oder vor dem Hintergrund sehen, du sitzt nicht im Ballungsgebiet, du sitzt nicht in Köln, du bist nicht in Bonn oder in Düsseldorf oder in München, Frankfurt, Hamburg oder Berlin. Das heißt also, alle Zahlen, die wir jetzt hier gleich droppen, ja, sind auf dem Ländle. Ländle Quadrat, ja. Ländle Quadrat, ja. Das können wir so knallhart ja. sagen. Äh, Christian, wann, erzähl mir doch mal ganz kurz, wann hast denn du überhaupt angefangen mit dem Makeln? Vielleicht ganz kurz deine Story. Wo kommst du her? Wie ist es zu Makeln gekommen? Also seit 20 Jahren Versicherungsmakler, mhm. war mein Ex-Schwager, war äh, oder ist noch Versicherungsmakler. Und da kommt mal so ein Gespräch, oh ja, kannst ja über uns anfangen. Also ein mhm. kleines Franchise-System, das war 2016, war auch sehr erfolgreich. Ich habe mir die Quoten angeguckt, die wir da abdrücken oder die nur bei mir hängen bleiben. Ich dachte, für die Gegenleistung, für alles, da war alles okay, da ja, kann ich alleine besser. Mhm. Dann sehr schnell da raus und äh, die Story ist, äh, gut, es mir die Tage noch mal eingefallen, wann wir unser erstes Haus am 1. März 2017 mhm. ähm, online gestellt haben und zwar einen Tag nach Geburt meiner zweiten Tochter im Krankenhaus. Oh cool. <lacht> genau und da haben wir uns ja dann auch kurz danach das erste Mal sozusagen über irgendeine Online-Geschichte, egal was, aber da haben wir uns irgendwo das erste Mal ja getroffen und da ging es ja bei dir so ein bisschen los erstmal. Genau, 2017 ging es los, äh, auf eigenen Namen. Im Büro hatte ich ja schon, vorher aus dem Versicherungsthema raus. Im Oktober kam im Oktober die erste Mitarbeiterin. Zuerst bei Versicherung hat sie aber schnell rausgestellt, die Interessen der Menschen sind bei Immobilien, nicht bei Versicherungen. Mhm. Und ja, da ging es da los. war einfach dann gut hoch zu skalieren. Wenn ich Immobilien besorgt habe, selber vielleicht noch ein paar Besichtigungen gemacht. Und die Mitarbeiterin hat dann vorrangig den Verkauf gemacht. Meine Frau auch dabei, also Backoffice, die als Architektin und Bauzeichnerin, hat man da die Kompetenz Wohnflächen berechnet, war von der fachlichen Seite, wie ordentlich das gemacht wurde, sachlich genau ganz weit oben. Also man hat einen guten Start. Okay, also der Start war dann 2017, 2018, so was hast du so im Monat verkauft? Muss ich jetzt mal nachdenken, ich habe die Zahlen von dann immer im Kopf, aber so, dass es rund ging, ging rund, oh, rund. Lief, lief rund, war, man war sehr froh, weil eine euphorische Phase auch auf eigenen Namen, da war jedes Haus äh, der, der absolute Jackpot, mhm. ähm, ja, aber jetzt nicht so, nicht wirklich Geld verdient. Wie viele Mitarbeiter hast du gehabt zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt waren wir dann so gesehen zu zweieinhalb, mhm. eine Frau eine Mitarbeiterin Vollzeit und dann ich. Ein Jahr später, wie es dann so kommt, oh, wir hätten, ja, haben ja Potenzial genug, ist so viel zu tun und dann mehr oder weniger auf Zuruf noch jemanden eingestellt. Kurz drauf, noch jemanden, war ja so viel, die können auch selber akquirieren und ganz klar, ist, auf einmal hat jeder alles gemacht Unternehmen. Wir haben das schon ordentlich gemacht aber in dem Sinne wirklich erfolgreich, als Unternehmen aufgestellt, mit Arbeitsteilung und allem. Ich glaube, wir haben einfach so gearbeitet, wie die meisten Makler mal, mal losgelegt. Also wo würdest du dich denn einordnen? Also wenn du jetzt mal aus der Perspektive von heute, wo wir ja gleich noch drüber sprechen, aber wenn du, wenn du das mal einordnen würdest, so in der Skala von 1 bis 10, wo was Qualität, was Professionalität und so weiter angeht, wo würdest du dich denn da zu dem damaligen Zeitpunkt einordnen, wo du da, wie du gearbeitet hast? Ich habe natürlich jetzt mehrere Sachen im Hinterkopf, wo wir sehr gut waren, aber auch Potenzial hatten. Ich würde mir eine souveräne 6,5 geben, eine 6. Okay, eine 6 geben. Also hast du, er hat schon gute Arbeit gemacht. Ja, Aber auch mit dem auf dem Niveau, es war schon viel. Viel Bürokratie oder viel mittelmäßige Organisation. Also, wir hatten schon viel Betriebsarbeit, die gar nicht hätte sein müssen. Okay, also jetzt mal, mal Butter bei die Fische. Ja. So in dem Alltagsgeschäft, was du da gemacht hast, ja. Du hast gemakelt, ja, du hast hier das eine oder andere Haus verkauft. War das wirklich planbar? Ging da die Post ab? War das äh, war das on point äh, oder war das eher so, ich sag mal, Hobby-Business? Ja, äh, äh, weißt du, so mal hier, mal da. Äh, äh, war das geplant? Was ist da gelaufen? Wie war dein Daily-Business? Ich habe den ganzen Tag Probleme gelöst. Mhm. Zum Beispiel? Ähm, Abstimmungen. Also die die die Abläufe waren nicht wirklich klar oder ähm, vorlagen Checklisten. also so ziehen wir das jetzt durch oder die Qualitätsstruktur, wie machen wir denn wirklich die Fotos, mal so, da war einfach auch keine Linie drin. Skalierbar ist mir nämlich eben, wenn du gefragt hast, eingefallen, da war gar nichts skalierbar. Also okay, weil skalierbar ist ja vielleicht jetzt den einen oder anderen gar nicht also, so richtig klar. Also wie kann man Laden wirklich nach oben fahren, ja, äh, hochfahren, aber du, du, du warst im Tagesgeschäft verhaftet, kann man dazu sagen? Ich habe mich als... Chef als Unternehmer nur um den Alltag gekümmert. Brandlöcher. Gar, genau, gar keine Zukunftsvision oder ähm, mal Dinge besonders gut ausgearbeitet für die Zukunft. Mal neue Ideen. Ah gut, man schon neue Ideen, aber eher spontan. Da müssen wir jetzt schnell machen sonst. Und viele Ideen angefangen auch gar nicht dann zu Ende. Da war vielleicht der Hauptpunkt. Viele Sachen, die, die ich später umsetzen konnte oder jetzt als Unternehmer und um, um die Ruhe habe. Die Idee hatte ich schon sehr früh. Hätte ich wirklich schon sehr früh. Aber ähm, war nur eine schnelle Idee, Upp, da war der Tag wieder zwei Stunden später, ging nicht ab zum Termin, am nächsten Tag war was mhm. ganz anderes. Da war die Idee weg. Was war denn zum damaligen Zeitpunkt, was waren denn da so deine Her Kernprobleme? Also wo du sagst so, genau, ob du die jetzt als Probleme identifiziert hast, ist jetzt was anderes, aber was war so dein, deine, deine Kernprobleme, deine Herausforderungen? Zwei Sachen. Die fehlende Ordnung. Genaue Vorgehensweisen haben gefehlt, weil letztendlich macht man als Immobilienmakler doch immer dasselbe. Mhm. Natürlich individuell auf die Immobilie angepasst, aber vom Grundbuchanfragen über Kaufvertragsentwurfsanfragen, also so ganze Basics, bürokratische Basics, ähm, die Sachen hätten alleine durch eine fehlende gute äh, Software. Ähm, da war Thema mit oben Mitarbeitern, denen ich zu viel zugetraut habe und die, ich will da die Verantwortung gar nicht abgeben, die, die damit nicht klar kamen, beziehungsweise auch gar nicht die Handwerkszeuge hatten, um ordentlich arbeiten zu können. Und da habe ich sehr viel vertraut. Das wurde nicht missbraucht, das würde ich gar nicht so sagen, sondern es konnte so nicht funktionieren ohne die Basics einer gut aufgestellten Firma. Ich habe aber immer weiter Mitarbeiter eingestellt, und die sind halt nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Wo, wo, land, wo warst du dann da? wenn Du sagst, du hast immer Mitarbeiter eingestellt. Wo, wo, wo standst du dann da? Wir hatten nachher an einem Peak, also meine Frau und mich immer, mhm. und dann fünf Mitarbeiter noch zusätzlich. Also na, im, im Gesamtteam. Genau. Also einmal Backoffice, pur Backoffice, viel telefoniert. Ähm, auch da grundsätzlich einen guten Job gemacht. Alles, aber meine Vorgaben hätten anders sein müssen. Und die vier Makler, die habe ich viel zu viel laufen gelassen. Viel bessere Vorgaben von mir hätten das Potenzial überhaupt erst ans Laufen kriegen können. Also was meinst du jetzt mit laufen lassen? Was, was meinst du damit? Also sie haben so ich, gemacht, wie sie wollten? oder Ja, was, ja was, genau. Was viel das? zu viel vertraut, weil waren aus der Branche, haben noch Ausbildung, Erfahrung, lange im Verkauf. Also die Erfahrung hat gezeigt, dass ja lange in der Branche zu sein oder bestimmte Dinge lange gemacht zu haben, bedeutet exakt nichts. Das ist eine neutrale Aussage. Mhm. Und so habe ich vertraut, zum Beispiel mit Homeoffice, dem Homeoffice arbeiten lassen, der nee, geht gar nicht. Also bestimmte Regeln, natürlich darf es ein Hybridsystem geben, wenn alles super läuft, aber erst wenn es super läuft. Also kein, keine vorauseilenden Goodies rausgeben mit Homeoffice, erst wenn die Sache auch richtig nach Plan umgesetzt wird. Aber es gab keinen, ja, keinen Plan, aber es gab keinen guten Plan. Okay, jetzt haben wir ja das Thema, eins der größten Herausforderungen jedes, oder vieler Immobilienmaklerinnen und Makler, ist das Thema Objektakquise. Wie seid ihr denn an die Objekte gekommen? Ha, jetzt würde, jetzt würde ich gerne sagen, genauso haben wir das gemacht, genauso haben wir das gemacht. Wir sind über verschiedenste Wege, über Empfehlungen. Das ist mal ein ganz lockeres, weil man einfach da ist. Menschen kennen Menschen. Da war Kaltakquise dabei. Bringt gar nicht. Kaltakquise, doch. Stimmt, war Fokus, ich bin schon aus dem Modus dieser alten Welt raus, ich muss mich da wieder zurückversetzen. Ähm, da war ganz, ganz viel Kaltakquise, viel Rennerei, die war auch, ganz da kamen die ersten Pläne. Da müssen wir jetzt mal eine, eine, eine Liste und damit die Leute auch nachhalten, dann nochmal mit denen sprechen. Mhm. Aber wirkliche Leitfäden, an die sich auch die Mitarbeiter gehalten haben, und ich wieder im Alltag verhaftet, hatte zu viel zu tun, um das wirklich mal nachzuhalten. Also hat sich die Katze in den Schwanz gebissen. Ich konnte das nicht richtig aufbauen, weil ich, weil ich, und so hatte ich das Ganze gedreht. War das eher aus deiner Sicht Zufall, also Zufallsergebnisse, oder war es wirklich geplanter Erfolg? War nicht nur, also geplant in Gänze auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, drei Viertel war Zufall. Wie lange ging dir das? Also wie, wie lange war diese Strecke im Endeffekt? Also wie, wie lange hat das gedauert, bis, bis, dann, bis dann sozusagen der Change-Prozess äh, oder sich was verändert hat? Ah, der Prozess wäre noch lange gegangen, waren aber ein paar Sachen, wo es wirklich zu viel wurde. Und Oktober, oder ich habe mich wahrscheinlich bei dir gemeldet im September 20. viele Sachen, die ich schon wusste, die ich nicht aussprechen wollte, konnte, oder die mir als Option gar nicht bewusst waren, jetzt sage ich mal eine Sache, sich von Mitarbeitern zu trennen, aus dem sozialen Gedanken, war doch immer, aber sich wirklich von Mitarbeitern zu trennen, war keine Option. Hattest du gar nicht in deinem, nein, in deiner, in nein, deinem Gedanken? Nein, okay. nein, Weil das sind auch anstehende Leute, man versteht sich ganz gut und äh, geht doch nicht. Und die machen doch. Aber, aber Christian, dieses, man versteht sich ja gut, ist das denn, du machst Zugeständnisse als Chef, du machst die Zugeständnisse, du bist derjenige, der letztendlich die Kröten schluckt und die Leute machen jetzt in dem Fall, äh, was sie wollen und und die verändern sich nicht, aber du du lässt nach und du bist der Liebe. Oder oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich muss jetzt aufpassen, ne, dass ich da damit die Schuld... Wir wollen nicht ungerecht sein, das ja, ist äh, ja, nicht das die, ist die Frage. Wirklich, ja. Nur letztendlich muss ich überlegen, wie viele Sachen von mir einfach nur mal Gutmütig, wie so ein Freund, oh, machen wir dann so und so, machen wir das ab jetzt. Das funktioniert ja nicht. Also, letztendlich äh, habe gegeben, vom Gegeben her, der Möglichkeiten, der Gutmütigkeiten, war mein Level äh, weit überreizt. Also war, war eigentlich, kam alles von dir aus und die Leute haben das natürlich alles dankend angenommen. Und wir ja, wollen ja nochmal ganz klar sagen, es geht nicht um die Tatsache, dass wir jetzt irgendjemanden äh, hier Mitarbeiter schlecht machen wollen oder sagen wollen, hier die Mitarbeiter sind alle äh, das Übel. Nein, das Übel bist du ja selber gewesen. Genau, ich will einen, einen Add-on da bringen, ähm, weil die Mitarbeiter, wer weiß, was gewesen wäre, wenn ich die heute eingestellt hätte. Ich will mal eine Option bringen, Hätte ich es überhaupt eingestellt? Interessant, ja. Ja, aber jetzt kommt es. Weil was sich durch diese unorganisierte um, Firma, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber durch die fehlenden Strukturen, Strukturen. Ähm, sich da ergeben hat, wer weiß, wie da manche aufgeblüht wären. Möglicherweise. Ja, die Option, weil ich weiß es natürlich nicht ich weiß, dass es so nicht gehen konnte und da ist natürlich die Wurzel des Übels bei mir zu suchen. Okay, also du hast aber gemerkt, irgendwann, irgendwo, irgendwie, dass es so nicht weitergeht. Genau, da war wirklich ein Peak erreicht. Ja, da war wirklich ein da Peak war... erreicht und genau. war dann wirklich im Oktober, wo wirklich die Unordnung, die, ähm, der Druck, wir hatten ja schon Objekte, so sind ja nett, wir haben auch viele nicht verkauft. Oder zu teuer eingekauft. Oh, ganz interessanter Punkt. Bitte mal sagen, was was sind, was sind waren wirklich die alltäglichen Probleme? Du sagst, viele nicht verkauft, viele zu hoch oder zu teuer eingekauft. Was war denn genau das Problem? Das Problem war, dass die Mitarbeiter nicht wussten, da muss ich jetzt mal ganz gena ganz genauen Ball äh, weitergeben, die wussten ja alle, wie ein Einkauf funktioniert, wie hm. man mit den Menschen redet und einen guten Vertrag schließt. Okay, Da aber, ich aber auch wieder deine Verantwortung als meine Unternehmer. Meine Verantwortung, ja. Hm. Ähm, Deswegen, ich meine halt ja nicht im Bösen und wieso können die ja nicht, sondern es war, das ist ein Fakt. Also mhm. die Verträge, die geschlossen wurden, wieso haben wir die Immobilien nicht verkauft? Mhm. Eingeständnisse, da habe ich zum Beispiel Druck gemacht, Eingeständnisse in Sachen Provisionen zu machen. da ging gar nicht. Wurde dann, weil es von mir eine ganz klare und auch nachgehaltene Vorgabe war, da wurden keine Eingeständnisse gemacht. Also ich hatte auch die Punkte, wo ich Druck ausgeübt mhm. habe, ja zum zu Guten für jeden, ähm, die wurden dann noch eingehalten, aber ich habe halt nicht alles durchgezogen. Hast du denn selber noch Objekte eingekauft auch oder haben es nur noch deine Mitarbeiter Habe Ich auch, habe ich auch. So, ja. und die, aber jetzt mal nur die Objekte, die du gemacht hast, konntest du die denn verkaufen? Oder gab es da ähnliche Probleme? Ja, auch gut gesagt. Ich wusste es, na, ich wusste es besser, der Chef kann besser. Ich war schon der bessere Einkäufer, aber weit weg von dem Level, mit den Prinzipien und Grundsätzen, die wir jetzt haben, weit weg von einem guten Einkäufer. Okay, aber da kann man aber auch eine Sache ganz klar sagen. Das heißt, in dem Moment, wo du selber als Chef oder Chefin einkaufst, arbeitest du schon noch anders. So, und jetzt geht es ja darum, wenn du jetzt mit Mitarbeitern arbeitest, wie duplizierst du dein System so, dass die Mitarbeiter es auch, also in einer gleichen Qualität ausführen können, oder? Exakt. Also du hast es geschafft, die Objekte hast du auch irgendwie äh, verkaufen können... Die Mitarbeiter haben es aber nicht geschafft. Das heißt, die Grundlagen, die du weitergegeben hast, sind nicht so übergezogen oder bzw. Äh, dupliziert worden auf die Mitarbeiter. Es ist einfach nicht gemacht worden. Ja, okay. Also man kann natürlich jetzt immer sagen, ja, die Mitarbeiter haben keine Ahnung, die können es nicht. Nein, Moment, du als Unternehmer, ne? Genau, wer hat denn welche Aufgabe? Also ich genau. habe meine Unternehmerrolle äh, verhaftet im Alltagsgeschäft gar nicht wahrgenommen. Also eine Firma kann das ist unabhängig von unserer Branche, kann so nicht funktionieren. Das still nicht okay. mehr und nicht weniger. Jetzt ein ganz wichtiger, äh, wichtiges Thema für euch alle da draußen. Wir sind jetzt genau auf diesem Weg vom Makler zum Unternehmer. Wir sind genau in dem Themenfeld vom Makler zum Unternehmer. Und hier ist ja genau der Punkt bei der Herausforderung, wo du ja warst, im Oktober 2020, sich die Frage zu stellen, also man könnte sie, du hast es dir nicht, vielleicht hast du sie dir sogar gestellt, mache ich jetzt weiter mit Mitarbeitern oder mache ich es wieder alleine? Weil das ist ja genau der Punkt, also genau dieser Peakpoint, den du gerade angesprochen hast, ist ja der Punkt, wo viele wo viele jetzt sagen, auf die Scheiße habe ich keinen Bock. Oder? Wo, wo sie sagen, ich will nicht mehr mit Mitarbeitern. kann ich mir extrem gut vorstellen, mhm. dass viele da äh, das Thema haben. Nur bei mir war es wirklich, ich habe den Fehler bei mir gesucht. Mhm. Weil, also den, den Kernpunkt habe ich schon, ich bin nicht der Übel, sondern ich habe alles in der Hand. Mhm. Ich habe alles in der Hand, ich kann es morgen anders tun. Mhm. Und deswegen, das Problem hatte ich nicht. Es war mir schon bewusst, welche Stellschrauben ich drehen muss und dass es nur mit Mitarbeitern geht. Das ist ja eine, eine Art, eine, eine, wie sagt man, eine Abzweigung, wo du sagst, der eine kann links abbiegen, der andere kann rechts abbiegen du bist jetzt derjenige gewesen, der gesagt hat, okay, pass mal auf, ich habe keinen Bock, das alles alleine zu machen auf Dauer. Aber der andere, der sich jetzt dieser Herausforderung Mitarbeiter nicht stellt oder einfach nicht sieht, der ist ja, ich nenne es mal die Todeszone jetzt an der Stelle. ja, Also die die Zone, wo du an der äh, an der an der Weggabelung bist, gehe ich jetzt weiter und hol mir das, was ich jetzt brauche, um es richtig zu machen? Oder gehe ich den anderen Weg und wieder zurück auf Anfang und mache es alles selber? Also ohne Mitarbeiter das weiter durchzuziehen, ist doch Wahnsinn. Alles mhm. selber zu machen. Ich kann mich an den Zeitpunkt erinnern, als ich meiner Frau die Buchhaltung komplett, ich habe die Buchhaltung komplett alleine selber noch gemacht. Und in dem Moment, als ich sie abgegeben habe, wow. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Wirklich. Die, also, weil, wie viele verschiedene Dinge kann man denn am Tag tun und sich darauf konzentrieren? Mhm. Wow, ich weiß noch den Switch wirklich, wo ich Versicherungen gemacht habe, da kamen Immobilien dazu. Nur Versicherungen, Immobilien hin und her. Das weiß ich noch, wie ich das als solches, was ich jetzt spielerisch mache, weil ich aber auch nicht mehr 100.000 verschiedene Sachen mache oder alles Immobilien wissen, sondern Marketing, Einkauf noch. Und dieser riesen Batzen des Verkaufs einfach weg ist und da Menschen sind, die das einfach viel besser können als ich. Mhm. Und wirklich dieses, eine, eine Solo-Bude zu sein. Ist, ist, ist nicht der Weg. Wir gehen noch ein Level weiter. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, das weiter alleine machen zu wollen. Weil, wo soll das denn hinführen? Was, was will man, nee, anders. Warum macht man den Immobilienmakler? Weil man gerne äh, Buchhaltung und den ganzen Triss alles macht. Das macht doch keiner. Wenn man Häuser verkaufen will. Ja, genau. genau. Oder Unternehmer sein will. Aber dafür brauchst du Leute. Und jetzt mhm. kommt es. Durch die Arbeitsteilung, die wir jetzt haben bei uns. Jeder macht das, was er gut kann. Mhm. Ich, ich bin ein guter Einkäufer, aber zum Beispiel ein Exposé zu erstellen mit allen Details und vier Ordner durchwälzen und einfach einen Stapel von links nach rechts und einscannen, zweieinhalb Stunden, voller Respekt vor den Jobs, aber es sind einfach Typen. Die richtigen Typen brauchen wir auf mhm. der richtigen Rolle, auf dem richtigen Job, dann wird es gut. Und wenn man sogar einen Immobilienmakler hinaus, der nur Verkauf macht, aber nicht gut Exposé macht, eine vertriebsassistentin also die Sache war von mir von Anfang an klar und durch dich bestärkt auch dann wie man das denn richtig macht was war denn was war denn christian jetzt dann dieser Punkt im oktober 2020 wo du jetzt äh, äh, festgestellt hast irgendwas mache ich hier falsch ja wie du willst du bist derjenige der äh, erkannt hat ich habe das habe das heft in der hand ja ich kann es ändern soll ich schon unterbrechen ja bitte ich habe nur noch geld getauscht Okay, also das heißt, was einfach kein Geld verdient. Es wurde Geld verdient, haben nur die Mitarbeiter bekommen. Also da wurde schon. Also ist ja nicht so, dass wir ein eine kleiner äh, kleine Laden waren, aber Geld verdient haben nur die Mitarbeiter. War Auch falsche Verträge zum Beispiel mit denen gemacht. Viel zu überbewertet, was Mitarbeiter leisten, und in vorauseilendem Gehorsam. Auch prozentuale Provisionen. Aber da hätte viel mehr Umsatz. Wir waren immer an der Schwelle, wo ich sage, so, jetzt noch ein bisschen mehr und dann äh, landet auch was bei mir. Ja, aber was ist denn Kann deine mit. Empfehlung an andere äh, Immobilienmakler, die unter, also äh, Unternehmer sind, ja? Aber was ist denn eine Empfehlung, äh, Vergütungs, also macht gescheite Vergütungsmodelle, ordentliche, die äh, ihr dürft einfach den Profit des Unternehmens nicht aus der Acht lassen. Das Geld, Unternehmen muss Geld verdienen an allererster Linie erstmal, ja? Oder wie, war also, was wenn ich denn? mal ganz vorne anfangen will, ich will einen Spruch. Man muss gut bezahlen, am besten von Anfang an gut bezahlen und ein Auto dabei und alles, damit man gute Leute bekommt. ist, glaube ich, ein Mythos. Mhm. Ja, hinten raus soll jeder faires, gutes Geld verdienen, Ganz aber klar. dann, wenn der Rubel läuft. Und deswegen so eine Pro prozentuale Provision, wie ich es auch gezahlt habe, ey, hör doch auf. Hör doch auf. Kann ich der richtige Weg sein? Nein, da muss ich wirklich sagen, war äh, nicht auf genau diese Mitarbeiter ist auch nicht dem Job gerecht, 20, 30 Prozent Provision zu bekommen, für ein Haus zu verkaufen, das die am besten noch geliefert bekommen von mir durch Marketingaktionen von uns, ist nicht gerechtfertigt. Punkt. Ende aus der Geschichte. Okay, jetzt muss man natürlich sagen, du hast jetzt kommen wir mal zu dem Thema. Du hast im Prinzip ja einmal das Unternehmen sozusagen umgekrempelt auf links gedreht. Genau. Ja, ich war was, auf null. Genau. Also ich war auf null Mitarbeit, meine Frau und ich. Was war denn, was ist denn jetzt der Unterschied? Also jetzt 2022 zu damals? Was hast du so mal an vier, fünf, drei, zwei, drei, vier Eckpunkten festgemacht? Was ist der Unterschied? Es könnte jederzeit jemand kommen und fragen, wie macht ihr das? Und ich könnte nicht nur gut als Verkäufer das verbal darstellen, sondern auch zeigen. Also du kannst genau sagen, was sind unsere Erfolgspunkte, warum haben wir Erfolg in dem Bereich, genau. in dem Bereich. Es ist in messbar ba geworden mhm. und Vorgänge sind klar. Zum Beispiel jetzt eine neue wir eine Stellenausschreibung raus als für einen Immobilienmakler. Alleine die Einarbeitung ist klar, transparent. Also ich könnte den einstellen, um 8 Uhr begrüßen, das wird nicht gemacht, eine Theorie. Und würde donnerstags mit unserem unser Schulungssystem durchlaufen, den das nächste Mal sehen, und der wäre, und das meine ich vollkommen ernst, der wäre fachlich und von seiner Organisation besser wie, ich will keine Prozentzahl nennen, wie ein sehr vieler andere Makler nach drei, vier Tagen mit unserem Schulungssystem. Alleine weil das ist auch einfach gestrickt. Genau, durch und die Struktur. Okay. Ja. Mhm. Durch das System, was Ja, das ist steht. so toll. Weil ich kann jetzt einen Mitarbeiter einstellen, muss mir man erst überlegen, was mache ich denn jetzt? Und unkontrolliert jetzt, oder hol mal mal mit raus, und dann machen wir ein bisschen so, über Mitarbeiterhandbuch, Videos, die wir haben, und äh, auch eine Mitarbeiterin, der ist ja auch, äh, gute Organisation bewirkt, gute Organisation. Die andere Mitarbeiterin, die schon da war, wenn ich es überlege, die geht mit mit jemandem, der genau weiß, wie es geht. Ja, ja. Und ganz wichtig, Quereinsteiger ist mein Fokus. Was meinst du damit? Ähm, Quereinsteiger, weil die noch unverdorben sind, wie auch immer. Also keine Leute aus der Branche. Genau, keine, mhm. na, ist jetzt kein, ähm, kein, kein, kein Muss also nur Quereinsteiger zu holen, aber wenn jemand 15 Jahre in, bei einem Makler gearbeitet hat, wo auch gewurschtelt wurde, Puh, auch wenn es bei mir 15 Jahre gewurschtelt gewesen wäre, würde ich nicht auch nicht einsteigen. Deswegen jemand, der auf die grüne Wiese kommt, weil das fachliche Thema eines Immobilienmaklers kann man mit unserem System sehr schnell rüberbringen. Mhm. Die Organisation und was wirklich den Manager ausmacht, die verschiedenen Faktoren Käufer, Verkäufer, dann sind außen noch andere Rechte, Grundbuch, alles zu organisieren, machen, tun. Da brauche ich Leute, die klar im Kopf sind mhm. und, und gut organisieren können. Würdest du, denn, würdest du denn jetzt einen einstellen, der jetzt zum Beispiel, sagen wir bei drei vorher schon zwei, drei oder vier Stationen bei anderen Maklern hatte? Würdest du den einstellen? Erster Reflex war gerade ein Gedanke, nein. Man geht natürlich gerne mal ins Gespräch. Weil es ist ja keine exakte Wissenschaft, wenn ich mir jemanden angucke, einen Lebenslauf, äh, ist nix oder auf jeden Fall gut. Ich gehe gerne ins Gespräch mit den Leuten und will vorrangig hören, dass die noch Lust haben. Dass die total Lust haben und, und jetzt kommt Mir auch eine Antwort geben könnten, warum denn drei, vier Stationen und woran es gelegen hat. Ja, also wenn, wenn sich jemand da gut ausdrücken kann, dann gerne. Okay, wie viele Leute hast du jetzt heute, aktuell, also Stand 2022, April, wie viele Leute seid ihr da? Also zwei äh, im Verkauf, mhm. zwei Verkaufsmädels, die, ähm, meine Frau im Backoffice und mich. Okay, und du bist jetzt auf dem Weg, aber weiter Gas zu geben. Wo, wo siehst du dich denn jetzt in den nächsten Monaten? Ist schön, dass du nicht sagst, in sind fünf Jahre, die Standardfrage. Also in den nächsten Monaten, wir haben Stellenausschreibungen draußen, mhm. wir haben schon Bewerbungen da. Aber ich sehe mich wirklich Ende des Jahres, um den Bogen zu überspannen, aber ganz realistisch, drei Leute mehr. Mhm. Makler, Vertriebsassistenz und noch eine Assistenz für mich. Mhm. Es geht ja auch nicht um die, es geht ja nicht um die Anzahl der Mitarbeiter. Das ist ja auch Quatsch. Ne, wenn viele denken halt, äh, so, äh, die, die Anzahl der Mitarbeiter ist eine Art Erfolgsparameter, ja. Darum es ja nicht. Es geht ja darum, dass die Rollen funktionieren, dass die Abläufe laufen und dass du dich weiterentwickeln kannst, dass du mehr Umsatz machst, ja. Ne, und, und wenn du da jetzt mit fünf Leuten oder sechs, sieben Leuten sehr, sehr gut organisiert bist und ein anderer braucht 20 Leute, und äh, ist aber unorganisiert, dann wird er kein besseres Ergebnis haben als du. Also also meine Benchmark ist dem möglichst wenig Mitarbeiter. Aber man muss auch aufpassen, was passiert in unserer Firmengröße, wenn wir nur zwei Mitarbeiter haben im Verkauf. Einer fällt aus und die haben schon beide voll zu tun. Uiuiui. Mhm. Ui. Also mhm. eine gewisse Mindestgröße. Ich sag mal, wenn wir nachher bei zehn Leuten sind und auch redundant, also mehrfach ja, besetzt ja, Positionen ja. Mhm. oder durch unsere Struktur, technisch auch gestützt, auch eine Übergabe einfach möglich ist. Mhm. Das ist mein Ziel. Also ich, ich brauche keine 15 Leute, um zu sagen, ich habe eine tolle Firma, 15 Mann. Nee, nee, am liebsten fünf, unauffällig, im Hintergrund. Wir seid nur fünf Mann. Ja, und ihr macht Aber so. eine richtige Taskforce. Ja, weil wir haben jetzt 28 Immobilien. Also ich betone nochmal, wie viele Immobilien? Ich also stopp, wir haben zwei beurkundet, also aktiv, im Verkauf und Vorlauf, also Verträge hm. mit Verkäufern bestehen, 26. 26 und äh, akquiriert in welcher Zeit jetzt? Also ihr ja, habt ja immer auch rein, raus, das darf man ja nicht vergessen. Ja. Ne? Aber das jetzt so die letzten drei Monate hat es richtig ja. geklingelt. Ja, ne? ja genau. Ja, also da war ja. nochmal so ein, so ein Game Changer, kann man sagen. Ne? Ja, weil man einfach Gas gegeben hat, woher es ganz exakt kam. Und warum so ein Schub jetzt, kann ich gar nicht genau definieren, aber ist schon toll. Aber du hast ja, also nochmal, 28 Objekte. wie viel? 26. W zwei äh, Sorry, genau, wie viel habt ihr jetzt äh, beurkundet im, ab, äh, im März? Also insgesamt, also sechs oder irgendwas oder fünf oder wie viel? Vier? Wie viel? Habe ich eben noch zu so schön gesagt, dass ich alles im Griff habe. Müsste ich genau nachgucken. Aber wir haben jetzt jede Woche zwei Beurkundungen gehabt, die letzten. Jede Woche Drei zwei. Wochen, jede Woche zwei. So, und das nochmal. Wir reden von der Eifel. Wir reden nicht von dem Ballungsgebiet. Ne? Das ist schon großes Kino, was ihr da macht. Was hast du denn aktuell für ein Standing als Makler vor Ort? Bist du jetzt, wer bist du? Also, bist du jetzt der Matchmaker, der Market Maker da oder bist du jetzt, äh, äh, wie stehst du denn im Vergleich zur, zum Wettbewerb? Gucke ich mir natürlich auch gerne mal an. Einfach, wo stehen wir? Wie machen andere Werbung? Und da ist mir aufgefallen, dass die zwei großen Banken bei uns vor der Tür jeweils die Immobilienabteilungen weniger Objekte haben als wir. Ja, also das heißt, du bist der Makler mit den meisten Objekten, Punkt. Danke für diese einfache Aussage, ja. Ja, du bist der Makler mit den meisten Objekten, mit einer sacksau hohen Qualität. Ja, das darf man auch nicht vergessen, ne? weil ja, zieht ja auch alle Register. Wenn du dich jetzt heute einordnen würdest in der Skala von 1 bis 10, du hast ja gerade eben gesagt, 6,5, vielleicht willst du das nochmal gerade nochmal äh, ja, revidieren. Zu wenig Abstand, hast vollkommen recht. Die 6,5 waren eben, Ja, ist immer so rückblickend, wie gut war man wirklich. Aber ähm, gemessen an dem heute, weil, was ist denn jetzt die, die Aussage? Wir haben früher die Häuser nicht wirklich schnell und zum guten Preis verkauft. Wir verkaufen aktuell alle Häuser. Vielleicht wird jetzt ausnahmsweise mal an einem, aber passiert halt. Wir verkaufen fast nur über Preis und sind nach acht bis zehn Wochen beim Notar. Also alles durch, mit Objektvorbereitung, mit jedem, also muss ja er die gesamt ja. Uh, Journey sehen. In dem ja, wir haben Spiel. jetzt eine kleine Warteliste, weil halt wirklich viele Objekte da sind. Und das ist auch der Punkt, ganz wichtig, Warteliste, ist ja vorher mit den Verkäufern besprochen. weil ja, Wir fangen dann an, wenn wir die Zeit haben, auch die Ruhe, um einen Top-Job auch zu machen. Also nochmal, du hast Warteliste, das heißt nochmal, ich betone, du hast Warteliste. Also ja, für ja. alle da draußen, ne, es geht nicht also, darum, jetzt, äh, ich sag mal, sich zehn zu teilen, dann zusammen uns mal auf. Wir, wir, was wir machen, lieber Verkäufer, ist 1A tippitoppi. Wir sind hier die Market Maker. Wir haben es richtig drauf. Aber eins nach dem anderen. Also nicht eins nach dem anderen, ein paar nach dem anderen, ein paar nacheinander. Aber, aber äh, in 14 hast, Tagen kommen wir erst, um die Objektaufnahme, Fotos und alles zu machen. Und du hast eben nicht das Problem, wenn du ein Objekt oder zwei oder drei verkaufst, dass du leer läufst. Nee, wir sind auf einer ganz zwei Objekte die Woche verkaufen. Ne? Und es kommen immer wieder neue nach. So, und warum kommen denn immer wieder neue nach, lieber Christian? Weil wir viele, viele, viele Dinge tun und die auch nachhalten. Und das professionell, regelmäßig, ja. nachhaltig. Wie lange hat es denn jetzt, also wie lange hast du denn jetzt gebraucht, um, also ich frage jetzt mal so ein bisschen hart vielleicht nach, um das zu checken, wie es wirklich geht? Damit es geklingelt hat bei dir. Wirklich zu checken, wie es wirklich funktioniert. Ich würde jetzt wie es wirklich funktio wie funktioniert, wie funktioniert, also Akquise, so das ganze Spiel, so das ganze Game, das Makler-Game, nennen wir es mal so. Nee, nicht wie es, fun wie es funktioniert, steige ich immer noch langsam durch, aber dass es funktioniert, das ist viel interessantere Sache. Ich habe irgendwann gemerkt, du musst halt hier einfach nur schön ordentlich weiter tun. Und interessant ist ja, dass, dass die, die, die, die gute Arbeit inzwischen sich weiter trägt. Gestern hat diese Woche jemand sich gemeldet, allein nur so eine Homepage aufzubauen mit Wertermittlungsformular. Ja, wie sind sie denn auf uns gekommen, habe ich gefragt. Ja, mein, äh, mein Cousin, Bruder, Entschuldigung, weiß nicht mehr, aber hat, ähm, hat bei Ihnen eine Besichtigung gehabt, ein Haus. Er hat zwar nachher nicht gekauft, aber der hat, was der bei Ihnen der war total baff. Deswegen, ich war schon ein bisschen äh, verwundert, wie deutlich der Erfolg hat, dass, zu Ihnen, dass ich zu Ihnen gehen soll. Aber so Sachen passieren. Gute mhm. Arbeit bedingt, gute Publicity bedingt äh, einfach, wo kommen Leute her? Auf einmal Tippgeber. Da kriege ich äh, Sachen zugeschickt. Ah, sind Sie nicht der Eifel-Mosel-Makler? Ich habe sie gesehen, jetzt Werbung. Mhm. Aber Werbung ist, gute Arbeit ist es. Okay, lass uns, mal, lass uns noch mal zum Abschluss jetzt. Drei Dinge möchte ich gerne von dir wissen. Wo du sagst, was waren deine drei Dinge, wo du sagst, die waren für meinen Erfolg für meinen Change-Prozess verantwortlich? Drei Dinge. Ordnung in die Firma bringen, eine mhm. Firma aufstellen. Unternehmung ist ja der nächste Schritt. Also Ordnung, Firma aufstellen? Ja. Eine? okay. Die richtigen Mitarbeiter und Dinge durchziehen. Dinge durchziehen? Ja, Dinge durchziehen. Da gibt es so drei, vier Punkte zum Beispiel. Ja, sag mal, was bedeutet, das, was bedeutet das für dich durchziehen? Coaching. Coaching, also jeden Tag Ah, Jeden Tag, aber regelmäßig, ganz regelmäßig, nicht nur einmal die Woche und wieder von vorne anfangen, sondern ganz tief in ein Thema einsteigen, dranbleiben und auch äh, zu, zu merken, wie das Spiel funktioniert. Äh, ab, wenn ich das Spiel verstanden habe, kommt eine Selbstverständlichkeit raus. Ich fange an, damit zu spielen und dann kommen die Erfolge. Ja, so, du hast dich ja auch, das muss ja, also da muss ich dir auch an der Stelle ein Kompliment machen. Du hast ja auch. Ähm, äh, ich sag mal, äh, auch innere Kämpfe gehabt, ja auch eine Zeit lang, ja. Also darf man ja nicht vergessen, ne? du hast ja auch äh, schon äh, ne? auch mal deine Widerstände gehabt und so weiter, aber du hast dich denen gestellt, ja, du hast auch mit mir darüber auch diskutiert, ja, und, und äh, äh, hast die konfrontiert, letztlich, letztlich. Das ist ein Riesenpunkt. Kann ja? ich auf die Probleme draufgehen, konfrontieren? Mhm. Weil weglaufen ist äh, keine Option, weil die Probleme bleiben da schönen Satz, den ich mal gehört habe, aus dem Problem heraus, führt durch das Problem hindurch. Ja, ja, ja, genau. Ja, ja, ja genau. wirklich mal sacken lassen. Ja, ja. Weil, weil ein Problem geht nicht einfach durch Zeit weg. Zeit heilt alle Wunden. Glaube ich, der Satz ist nicht richtig. Wenn man sich damit beschäftigt, heilen die Wunden. Was macht denn mehr Spaß? Oh, <lacht> jetzt kommt es. Macht mehr Spaß, also wenn du jetzt mal so, wenn du mal so die das Makler-Game anschaust, macht es mehr Spaß so einfach nur, Buden zu verkaufen, Häuser, oder macht das Makler-Unternehmer-Game mehr Bock? Buden, Häuser zu verkaufen, also, also in dieser Ausdrucksweise, also mhm. mir ist ganz egal, welches Haus wir haben, wenn wir da gut klarkommen und das System ist so gut, okay. Ähm, das Unternehmerspiel, und jetzt kommt: ich bin noch nicht perfekt Unternehmer, der Weg dahin macht Spaß, weil so viele Dinge funktionieren, mhm. man, man, man wächst ja da dran auch Geld verdienen dabei ist mir gar nicht wichtig, das ist ja eine Folge dessen, kommt, also macht dermaßen Spaß, auf einer Erfolgswelle zu schwimmen, aus den eben genannten Gründen. Man muss durch die Schmerzen durch die Firma mal zu sortieren und mal Pläne aufzustellen, mal wirklich, wie machen wir das denn? Und wenn wir es gemacht haben, ist nicht optimal gelaufen, nochmal in Reflexion zu gehen, auch die richtigen Mitarbeiter zu holen, man sich mit der Mitarbeiterrekrutierung oder auch dem Mitarbeiter optimal auf seinen Posten zu sitzen, dass er und ich auch froh sind, das zu erleben, wie das flug, wie in dieser alten Welt gar keine Rückfragen mehr kommen. Es kommen keine Rückfragen, die Prozesse laufen ab. Also, wenn wir unsere Vorgehensweisen haben, dann bin ich Unternehmer, habe meine Aufgabe erfüllt, der nächste klingt ein wie so ein Waggon und fährt damit weiter. Wenn du zwei oder drei Entscheidungen, die du in den letzten Jahren getroffen hast, deine Top Entscheidungen, deine Top besten Entscheidungen, die letzten zwei drei, was waren deine zwei drei besten Entscheidungen, die du getroffen hast? Auf jeden Fall Coaching, weil äh, weil dadurch äh, ein Parallelschub kam, dass ich überhaupt, weil wie viel Kraft war bei mir da? Da war mein Akku war natürlich auch nicht voll mhm. in dieser verwirrten Situation, ein Wort Verwirrung, das ich oft benutzt habe. Deswegen war auch Ordnung meine erste Sache, nach der ich äh, verlangt habe, ja, Coaching und, und da jemanden zu haben, der, der äh, so aus einer Perspektive auf einen drauf geguckt hat, Da kennt vielleicht jeder, man kann andere auch besser coachen, Fehler, die man selber hat, aber so, so hatte ich jemanden, der einfach von außen drauf geguckt hat und da anderen wieder die Richtung mhm. neu eingepegelt hat bei mir, weil ähm, ich wäre, ich, Definitiv wäre ich nicht so weit gekommen, weil da ja eine Schnur, ein Faden sichtbar war. Auch viele Dinge musste ich ja erst gar nicht neu erfinden, viele Vorlagen. Klar. Weil irgendwann ist es wirklich zu viel. Rückblickend wäre es sinnvoller, eine Firma bis zum letzten durchzudeklinieren, aufzubauen und erst dann mit dem Geschäftsbetrieb zu beginnen. Ja, okay, das das ist natürlich wieder äh, … war jetzt äh, nur mein Beispiel. Ja, so, ähm, halt im Alltag nochmal, wenn Dinge nicht da sind, müssten aber da sein … Genau jetzt. Und dann rumzuwurschteln. Notlösung, Notreparatur. Und dann irgendwie machen wir das schon. Und morgen kümmern wir uns darum, dass wir richtig machen. Aber passiert denn ja nicht. Ja, in den meisten Maklerbetrieben ist es ja so, du reparierst, während die Autos fahren. Ja, während, während dem fahren bist <lacht> du, du re läufst, ja, läufst genau. mit dem ja. Schraubenschlüssel hinterher. Ne? Auf dem Weg zum Notar werden noch Fragen geklärt, die man vor sechs Wochen hätte, hätte klären müssen. Hätte schon längst klären müssen. Was, hm. Okay, eine. Das war Was ist zwei? Sich von allen Mitarbeitern zu äh, verabschieden. Auch respektvoll, weil es einfach nicht gepasst hat. Mhm. Es musste, vielleicht war es eine Typsache auch bei mir, aber bei mir musste es auf Null gefahren werden, damit ich neu anfangen für kann. Für, für mich. dich, also den, für mich. Also die Entscheidung, diesen Schnitt zu machen, sagen, ich habe hier Fehler gemacht, ja. äh, ich muss jetzt neu starten. Ist mit Sicherheit immer schwierig, vorhandene Mitarbeiter Klar. in ein neues System zu bringen. Aber bei mir war es nötig, damit ich wieder frei denken konnte. Dritte Entscheidung sofort wieder auf neue Mitarbeiter zu gehen. Sehr cool. Also, wenn ihr da draußen, wie der Christian auch, euch vom Makler zum Unternehmer entwickeln wollt, wenn ihr viele Objekte haben wollt und wenn ihr vor allen Dingen Bock darauf habt, nicht alleine im Wald zu stehen, dann solltet ihr euch mit uns unterhalten. Hier in der Infobox findet ihr entsprechend die Daten dazu Bucht eine kostenfreie Erstberatung bei uns. Wir analysieren, wo steht ihr gerade und zeigen euch genau den Weg, wo für euch die Reise vielleicht ähnlich wie bei Christian hingehen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast.